So ich, ich habe gerade kurz ein Mikro angemacht, aber jetzt begrüße ich euch erstmal zu einem neuen Roblox-Video. Aber da sieht man gerade auf einem komplett anderen Account. Also auf so einem kleinen Undercover Account, weil mich einfach zu viele adden. So sehe ich aus, wie ich heiße. Hier kurz habe ich es kurz gezeigt. Egal. Also hier, mh, das ist so ein Zerstörungssimulator. Hm. Ja. Ich bin quasi heute der Auftragszerstörer. Also ich habe hier schon ein bisschen... Mh, ...schon was gemacht. Also, bisschen, also nur diese paar Sachen. Okay, also, wir haben gerade einen level Aufstieg und gleichzeitig den Rucksack voll bekommen. Und jetzt, ähm, hier, ist das Geld. Und mit diesem Geld kann man sich dann immer neue Waffen kaufen. Also, den kann ich jetzt nicht kaufen. Aber bei den Bomben kann ich jetzt auch nichts kaufen. Aber, wie gesagt, äh, da werden wir jetzt ein paar Sachen zerstören. Wisst ihr, was ich richtig cool finde? Ne? Wir gehen jetzt genau hier los. So, einmal zack und zack. Wir werden einmal ganz nach äh, rechts und von rechts wieder nach links, genau an die gleiche Position gebracht. Das finde ich irgendwie immer so satisfying. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so. Oh nein, mein Name wird gezeigt. Oh shit, oh mein Gott, nein. Oh nein, okay. Daran kann ich jetzt auch nicht entkommen. Aber, naja. Wir verdienen gerade aber auch richtig gut Geld. Ich, ich wollte jetzt in die falsche Richtung rennen. Mann. So, auch in... Es gibt hier, glaube ich, so ein Update. Da gab es so... Mit Palatti paar Lucky also das war vor einem Jahr, glaube ich, oder so. So also ein Lucky Block Update. Und hier ist ja in zwei Minuten auch so ein Lucky Block. Also hier, dafür da hinten, für das da, brauchen wir Level 15. Und da steht, glaube ich, drei Schüsse. Ja, das ist genau drei Schüsse. Und... Ja, das macht irgendwie. Und dieser Raketenwerfer, da macht er im Rucksack richtig schnell voll. Also nach zwei, drei Schüssen ist er auch schon komplett voll. Einfach so piu, piu, oh mein Gott. Wir müssen das einfach in diese Richtung schießen lassen. Und da ist der Rucksack ja auch schon wieder voll. Und wir haben jetzt 2360 und Albert, wir brauchen noch einen, damit wir die neue Waffen kaufen. Falsch gesagt. Richtig gemeint, falsch gesagt, wie immer. Ganz gechillt. So, jetzt haben wir zum Beispiel 3860. Und dafür können wir uns jetzt den äh, Flammenwerfer kaufen. Da der, der, der stand ja Einzelschuss. Ich. Das ist auf jeden Fall kein Flammenwerfer. Nein. Nämlich so ein... Was ist das? Das ist so ein... So ein Kackschmuddel-Ding. Ich höre, das ist so ein Kackschmuddel-Ding. Irgendwie so... Piu, piu, piu! Und dann ist es ja schon... Wobei, Leute... Oh, uh, das nehme ich mir mal. Oh, uh, yeah! Das ist auf jeden Fall sehr toll. Dort, so, Okay, jetzt sind wir ein bisschen... Hier diesen kleinen Traktor können wir wieder mit unserem Flammenwerfer zerstören. So, einmal ganz chillig. Und jetzt verkaufen wir wieder. Und... Ihr seht schon, hier sind wir fast Level 14. Wenn wir dann noch ein Level, äh, mh, äh, auf Level 15, dann können wir hier drauf. Wie viel Robux würde das eigentlich kosten? Lust. So. Robux. Robux. Robux! Wie viele? Yeah! Man kann sich das nicht mehr kaufen. Gute Angelegenheit. Würde ich jetzt mal so sagen... Ja. Ähm, können wir also nicht nur mit diesem Flammenwerfer schießen? Ja, Levelaufstieg. Mit dem können wir nicht nur so schießen, sondern wir können auch so einen Stift in der Hand haben, zum Beispiel in der Schule. Wenn ihr keinen Bock auf Schule habt, ihr nehmt einfach euren Stift legt ihn in die Ecke, in die ganze Ecke der Schule, und dann explodiert das. Und dann kriegt er XP. Ja. Also, fragt mich auch, was in diesem Super-Lucky-Block drin ist. Ja und weil wir auch diese Bomben haben, können wir uns auch immer neue Bomben kaufen. Und die Bombe, die wir jetzt haben, ist so ein Reagenzglas mit einer lilanen flüssig, flüssig mit lilanem flüssigen Inhalt. Okay, so wollte ich sagen. Ich kann heute schon wieder nicht sprechen. Ich habe ich schon so einen kleinen Sprachfehler müssen wir weil unser rucksack der ist weil man nicht ganz wenn man irgendwann zum beispiel hier bei den so irgendwie hier ist und man schon so 15.000 schaden macht das macht er gibt ja keinen sinn deswegen kaufe ich jetzt mir zum beispiel ein campingpaket das hört sich eher so an wie so ein Fortnite, einfach irgend so ein campingpaket aber aber, aber, aber... Das ist nicht so. Nämlich, das ist einfach... mit Paket ist einfach... Oh, jetzt müssen wir Abstand halten. Es tut einfach so, als ob ich so ein Überlebender sein will. Warte, was passiert dann? Hey, wo ist die Logik? Jetzt ist die Logik da, aber was ist das? Wenn ich ihn hier so hinstelle, so hier, oh, oh mein Gott, ich habe es irgendwo hingestellt. Das war ein übelster Headshot in meinem Kopf. Mmh. Mmh. Stimmt, und wir bekommen quasi immer das. Doppelte von dem, was wir, also zum Beispiel, jetzt wir, haben hier 500 und wenn wir im nächsten mit 1000 kaufen, ne, also erstmal bleiben wir, weil wir das verkaufen, dann kriegen wir das Doppelte davon, also 1000 Münzen. Das ist auch ganz einfach zu verstehen. Guck, das ist unser Freund. Warte, wir müssen uns da durchbumpen. Ah, nicht mein Freund, das ist eine Freundin. Aber, ja, was ist das für ein Kostüm? Das ist ein ähm, unnormales Kostüm. Naja, also, wir werden jetzt, ähm, bis, sagen wir mal, bis Level, uh, bis Level 15. Supersprung? Ist das deren Ernst? Und was bringt mir das? Das ist höher springen kann oder was hält? Hey? Ja, also... Das war's dann. Guck mal, wir haben da na, jeden Gegend geschaltet. Also, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ähm... Also, es hat euch gefallen. Also, ich hoffe es zumindest. Muss ja nicht so sein. Und ich hoffe, dann, euch hat das Video gefallen. Und dann, ja, bis zum, ja, nächstes Mal. Tschüss!